Hallo, hey, ich bin Raphael und das ist Janine. Wir arbeiten beide in der Firma Gemac in Byron als Motorgerätmechaniker. Wir zeigen dir heute den Alltag bei uns. Komm doch mit! Als Motorgerätmechaniker machst du sehr viel Service an Maschinen oder an Reparaturen. Besonderheit an unserem Beruf ist, dass er sehr vielseitig ist und dass man von kleinen Geräten bis grössere Maschinen in der Lehre eigentlich alles mitbekommt. Was muss du mitbringen für unsere Lehre: Geschicklichkeit mit der Hand, technisches Verständnis und Freude an technischen Geräten. Am liebsten mache ich Diagnosen und die daraus Reparaturen. Am meisten Spass macht mir an diesem Beruf die Fehlersuche und die Fehler nachher zu beheben. Das Coole an unserer Lehre ist, dass man die Maschine, die man pflegt, nachher auch beigebracht bekommt, wie man sie fährt. Und auch wenn man in Schulproblem Schulprobleme hat, findet man da immer Hilfe. Das Besondere bei uns in der Firma ist sicher der Teamzusammenhalt. Wenn man irgendwie eine Frage hat bei uns, dann wird einem immer geholfen. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick gehabt bei unseren Betrieb und wenn es dir gefallen hat, bewirb dich doch jetzt bei der GEMAG.